In Gottes Wort finden wir die Antwort darauf, woher die Verwirrung der Menschen rund um ihr Geschlecht und ihre Sexualität herkommt. Die Menschen, die nur ihren eigenen Vorstellungen und Begierden nachgehen, werden immer unweiser und verwirrter. So steht es auch in der Bibel in Römer 1, Vers 21 und 22. Wo sie von Gott der Wahrheit wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken, Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen. Und ihr Herz verfinsterte sich und wurde verwirrt. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden dabei zu narren. Die Wahrheit ist, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, dass es keine weiteren Geschlechter gibt, dass sie auch nicht unser Geschlecht ändern können. Und das weiß der Mensch. Und wenn du der Meinung bist, dass es doch mehrere Geschlechter gibt, oder dass du sogar dein eigenes Geschlecht ändern kannst und das als Wahrheit deklarierst, dann stimmt deine Meinung nicht mit dem überein, was Gott sagt. Und Gott ist die Wahrheit. Alles, was er sagt, stimmt. Und wenn du es deine eigene Meinung als wahr erachtest, wo es nicht mit Gott übereinstimmt, dann erhebst du dich über Gott. Dann bist du hochmütig und Gott demütigt die Hochmütigen. Lesen mir mehr im Text, finden wir auch die Erklärten für Homosexualität. Die Menschen, die Gott ablehnen, fangen an, Lügen zu glauben und fangen an, ihre sündhaften Begierden auszulegen. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können, weil das von Gott erkennbare unter ihnen sichtbar ist. Denn Gott hat es ihnen sichtbar gemacht. Denn Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wie Zeiterschaffung der Welt in der Schöpfung wahrgenommen, geschaut, erkannt und mit dem Verstand ergriffen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben.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 Darum hat Gott sie ihren Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die unreinen Leidenschaften überlassen, so sodass sie untereinander ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge und verehrten die Schöpfung, welche Gott geschaffen hat, anstatt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Amen. Deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften, die Frauen wandten sich vom natürlichen Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander, gegen die Natur. Ebenso haben die Männer die natürliche Beziehung zur Frau mit einer unnatürlichen vertauscht. Sie sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt. Männer treiben es schandhaft mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst. Da sie es nicht für gut befanden, Gott anzuerkennen, überließ er sie ihrer verwerflichen Gesinnung, so dass sie tun, was sie nie tun sollten."